Und hallo mal wieder. Ähm, ja, wir haben schon eine ganze Menge inzwischen kennengelernt. Ähm, und ja, jetzt geht es eigentlich direkt ans Eingemachte. Ähm, ich möchte hier den ähm, Mischer erklären. Und ähm, dafür ja, gehen wir quasi auf die Kamera, die hier vorne steht auf die kleine ähm, und ich schaue mal inwieweit man quasi ähm, das erklären kann ich drehe die mal noch ein bisschen rum ähm, wie weit man das erklären kann ähm, obwohl ich ja äh, die knöpfe jetzt auch tatsächlich drücke und es sein kann dass ich zwischen den einzelnen eingängen hin und her fade also ich probiere es mal mal schauen wie weit wir kommen und zwar ähm, wie schon erwähnt und auch ganz oft gedrückt, wir haben den Cut-Knopf und wir haben den Autoknopf, wie gesagt, um die Eingänge durchzumischen. Und der rote ist, den sieht man gerade noch am Rand, der rote ist quasi gerade aktiv und der grüne ist die Vorschau. Sprich, wenn ich die 5 nehmen würde, das wäre mein, mein Notebook. Und ähm, wenn ich wieder die 6 auswähle, wäre das eben die andere Kamera da vorne. Und ähm, ja, wie gesagt, hier gibt es äh, das Drehrad, in dem man in dem Menü durch die Gegend hüpfen kann. Und ähm, es gibt zum einen zum Beispiel den, den Programm das ist quasi der, der aktuelle Ausgang. Also wenn ich jetzt auf Set drücke, dann springt er natürlich gleich zu schwarz. Und wenn ich hier wieder ähm, das HDMI-2-Device nehme, das ist die, die Kamera, die eben hier vorne steht, ähm, weil ich die nicht umbenannt habe dann ähm, springt er wieder auf die Kamera. Genau, jetzt möchte ich aber nicht ähm, das Programm Source auswählen, zum Beispiel äh, möchte ich lieber eben den Preview Source, das heißt das, was hier drüben die, die grüne, ähm, grüne Färbung hat und halt natürlich muss ich erst in den Preview Source reingehen mit Z und kann dann zum Beispiel sagen, ich möchte ähm, HyperDeck SD7, Kamera 8, wäre dann eben das hier der die Nummer 8 grün wird und wie man sieht, springt der dann um. Ist natürlich äh, total unsinnig und umständlich, weil wir hier an der Stelle auch einfach den Knopf drücken können. Und sprich, wenn ich jetzt hier auf die, scroll mal ein Stück runter, ähm, die, 6 ist, also die 5 ist die, das präsente Device, BMD-Kamera 6, Hyperdeck 7 und Kamera 8 ist 8. Und wenn ich hier natürlich drücke, dann sieht man hier auch, wie, der, wie das Häkchen hin und her springt. Genau. Ähm, sprich, das kann man eben auch über das Menü steuern. Jetzt gehen wir mal eins weiter. Ähm, den Auxource, der ist eigentlich, ähm, eigentlich total unwichtig. Da geht es nur um äh, einen der vier Ausgänge, den ich vorhin vergessen habe, zu zeigen. Ähm, das kann ich eigentlich jetzt direkt nachholen. Wenn ich meine Grafik finde, wenn ich meine Grafik finde, da ist sie genau drücken wir dann noch die f11 ich wähle eben das presenter device aus und blende über und ähm, wenn ich jetzt hier so ein bisschen reinzoome, dann hat man eben hier auf, auf der seite noch das was ich eben vergessen habe das war einmal der aux ausgang der multiview den es einmal als, als bnc anschluss also mit sdi und als multiview gibt dann gibt es noch den programmausgang und den den referenzeingang und eben die zwei ähm, Audio-Eingänge, mit denen man dann äh, entweder noch ein Mischpult anschließen kann oder äh, von der, vom Austragungsort den, den Ton mit äh, abgreifen kann. So, und ähm, hier diesen AUX-Anschluss, da kann man dann eben ähm, auswählen, was soll da drauf ausgegeben werden. In der Regel wird das wahrscheinlich der Programm sein, ähm, der Programmausgang. Und ansonsten kann man da halt kann man da jede videoquelle auswählen die eben an einem gerät anliegt ähm, die sache ist die äh, das was man da drauf eigentlich laufen lassen will wäre im idealfall ähm, wäre im idealfall zum beispiel nochmal ein externer monitor das heißt wenn man irgendwie eine videoleinwand hat oder einen, einen beamer in, äh, im catering bereich oder so dann wäre das quasi der aux ausgang dass man da dauerhaft ein standbild hinleiten kann genau so dann schauen wir mal, was das nächste Menü bringt. Also jetzt drücke ich wieder auf die Menütaste, dass oben eben ähm, die oberste Zeile aktiv wird. Ich kann jetzt hier auf den Color Generator gehen. Ähm, ist eigentlich unwichtig, weil das... Ähm, gehen wir mal hier nochmal auf Programm. Ähm, weil das hier einfach so eine vordefinierte Farbe ist. Ich habe hier schwarz und irgendwo ist dann auch hier Color 1 und Color 2. Das heißt, hier wäre Color 1, das wäre Color 2, so wie es gerade eingestellt ist. Und dann haben wir auch noch Color Bars. Ähm, und jetzt gehe ich wieder zurück auf, ähm, auf mal die, die Kamera. Und wenn ich jetzt eben die Farbe umstelle, bzw. Also ich gehe auf die Kamera. Und wenn ich jetzt die Farbe einstelle, ähm, dann sagt zum Beispiel, ich möchte den. Ähm, schauen wir mal, wie macht man das am besten da rein. So, dann scroll ich da mal ein Stück rüber. Und da gehen wir ein bisschen runter. Und jetzt schon ein bisschen schmutzigerer Gelbton. So, gehen wir in den grünen Bereich. So, jetzt sehen wir da oben, das ist jetzt grün und wenn ich dann auswähle, ja halt wenn ich dann auswähle. Ähm, als Programmsource die Color 1 damit eben das bild grün so ähm, zurück auf die kamera 2 so und das ist wie gesagt ähm, ja eigentlich total albern nicht wirklich in unserem fall nicht wirklich für irgendwas zu gebrauchen ähm, der upstream key ähm, der wird schon interessanter der ist nämlich dafür da, dass man ähm, unter anderem ein äh, Greenscreen machen kann. Ähm, sprich, wenn ich jetzt hinter mir eine grüne Wand hätte, die natürlich eine andere Farbe hat, als das Grün von diesem T-Shirt, ähm, idealerweise, weil sonst würde mein Kopf durch den Raum schweben, dann könnte man eben den Hintergrund äh, rausschneiden und irgendeinen anderen Hintergrund reinsetzen. Ähm, was auch funktioniert damit, ist zum Beispiel Picture-in-Picture. Ähm, Picture. Und zwar ähm, geht das mit einer von diesen anderen Funktionen. Also es gibt hier äh, quasi einen Upstream-Key und man kann dann den, den Typ auswählen hier unten. Das heißt, ich gehe jetzt mal rein und da gibt es eben den Luma, den Chroma, den Pattern und den DVE. DVE steht für äh, Digital... Video Encoder, ne, das, also das ist auf jeden Fall der, der Videoprozessor äh, äh, äh, Video und ähm, der, den hatte ich vorhin schon eingestellt ähm, zum Testen und wenn ich den jetzt anmache, mal gucken, wie ging das gleich am Bedienelement, ähm, ah genau, und zwar ähm, sehe ich den jetzt hier auf der Seite schon, schon im Vorschaufenster, ich blende mal kurz rüber, und das, was man jetzt eben sieht, ist mich im, im großen Bild, hat hier oben nochmal, da, zack, zack, zack, da oben eben das picture in picture bild und bei dem ist gerade eingestellt, dass ähm, das quasi die gleiche Quelle verwendet wird, wie ich hier im großen Bild habe. Deswegen sieht man mich zweimal hier drin. Ähm, jetzt stelle ich das mal um und sage, dass die Fill-Source nicht die BMD-Kamera sein soll, sondern die ähm, Kamera, mit der ich rangezoomt habe. Und dann sieht man mich eben hier groß und äh, da oben das, das kleine Videobild. Da, wo ich mit dem Finger rumspiele. Genau. Und ähm, ich kann jetzt quasi ähm, rüber switchen auf ähm, das Bild. Und kann jetzt sagen, ich möchte hier zum Beispiel wieder die BMD-Kamera, also die Black Magic Design-Kamera habe ich jetzt genannt, äh, die verwenden und aber als Vorschau ebenfalls das gleiche Bild, was ich jetzt hier habe. Und wenn ich jetzt eben rüberkarte, also mit Auto rüber gehe, dann blendet sich quasi hier in das, äh, das Vorschaufenster ein. Und das heißt, ihr könnt mich jetzt hier oben sehen mit dem mit dem kleinen, äh, unten nehme ich mit dem großen auf. Ähm, und das eben, weil ich, ähm, Moment, jetzt drehe ich mal gerade die kleine Kamera rum, damit man das sehen kann. Also ich habe quasi in der Vorschau einmal ähm, nur das Kamerabild und dann eben diese, diesen Upstream-Key ähm, oben rechts nochmal in dem anderen. Wenn ich jetzt auf Auto drücke, dann wechselt das eben von einem Bild zum anderen rüber. Genau. Ist ein bisschen verwirrend jetzt mit dem, beziehungsweise überlagern, mit den ganzen, ganzen Eingabequellen, aber hilft nichts. Wie gesagt, habe ich zu Beginn gesagt, es könnte etwas schwierig werden. Weil, ähm, weil es halt der live livebetrieb ist da kann ich leider nicht dran vorbei so ähm, genau das heißt ich kann natürlich auch äh, direkt den filz ver äh, verändern und kann sagen ich möchte das bild vom präsenter device haben also von meinem notebook und das wird tatsächlich der fall sein den man eigentlich dann im live betrieb hat dass man ähm, eben hier oben wo ich jetzt bin dass man da normalerweise das Notebook hat vom, äh, ah, das war natürlich ganz geschickt, ich muss einfach hier drauf drücken, dass man hier natürlich das, das Notebook hat, ähm, auf dem die Präsentation läuft und, und unten dann in groß ähm, das Ganze, beziehungsweise halt, dass man dann quasi eine Überblendung macht. So, und das, was, genau, und was ich jetzt dann eben auswählen kann, ist, dass ich hier sage, na, ich möchte aber die Kamera haben und, ähm, und möchte dann hier eben den, den, die, das andere Device, also die andere Kamera set. Und wenn ich jetzt hier überwende, sieht man das wieder Bild im Bild. Beziehungsweise wenn ich jetzt hier sage, nein ich möchte das präsente Device, dann kann ich das mit hier reinholen. Das heißt, ich kann einmal den Speaker sehen und den Computer in groß oder umgekehrt. Und das eben über die Auswahl mit, mit diesen Knöpfen. Ist wie gesagt nicht so komfortabel, aber es funktioniert. Ähm, so. Was haben wir noch? Also ich gehe nochmal noch mal ein Stück raus. Ähm, das, was man eben dazu noch einstellen muss, ist eben die Position. Also ähm, zum Beispiel ist jetzt die Position X auf 10 eingestellt. Und ähm, das ist natürlich albern, was ich mache, weil wir ja gar nicht sehen, ähm, weil wir gar nicht sehen was ich mache. Also drücke ich hier drüben noch mal auf die 2, blende euch jetzt das Fenster ein. Und jetzt habe ich hier, wie gesagt, die Position und wenn ich hier drehe, und wenn sich der Wert verändert, dann bewegt sich auch oben das Fenster. Schneller drehe, ist auch die Bewegung schneller. so Und so kann man dann quasi das, also die die Position anpassen, kann man sagen, ah, noch ein bisschen höher oder runter. Und äh, ich möchte das aber ein bisschen kleiner haben oder größer. Und ähm, genau, und das geht natürlich auch in, in der Live-Vorschau, wenn man eben einen Monitor angeschlossen hat, dass man das dann schon sehen kann, wo ist es. Genau, und hier Teil X und äh, X und Y. Das ist natürlich für ähm, dass die, dass das ähm, Seitenverhältnis bestehen bleibt. Genau. Ähm, die Alternativen wären eben äh, mit dem Luma-Key. Ähm, da ist es dann so, wenn man da die Einstellungen bearbeitet, ähm, schauen wir mal, wie ich da reinkomme. Ah, genau, da muss ich da wieder raus. Das würde ich mal gerade... Ah, Moment, jetzt schauen wir mal, wie ich das hinkriege. Äh, der Fill Source, Key Source. Und da sage ich mal schwarz. Genau. Ähm, und das, was jetzt quasi passiert ist hier, ist, dass ähm, die Farbe schwarz gerade die Transparenz ist. Ähm, das heißt, äh, das ist im Grunde das Gleiche wie mit dem Wasserzeichen hier oben in der Ecke. Moment, jetzt mache ich das mal kurz aus. Und er kommt weg. So, das ist im Grunde das gleiche wie mit dem Masterzeichen hier oben. Das wollte ich nämlich noch erklären. Ähm, das ist nichts anderes als... Moment, hier, wenn ich auf MP2 drücke. Machen wir den mal aus. Ähm, wenn ich auf MP2 drücke. Wie kriegt ich den Source weg? Den anderen. Ähm, ach ja, genau. Das musste ich natürlich auch hier machen, weil ich habe ja den Downstream-Key an wahrscheinlich nichts daran, uh, off air, off air, nee, der ist ja aus. Um, um, um, um, um. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Um, weil ich sehe dummerweise den immer noch. Jetzt ist er hier wieder da, dann wieder weg. Also upstream key, ah genau, den sollte ich mal, nee, das ist off air, on air. Komisch. Nichtsdestotrotz, also ich mache jetzt die Überblendung. Ähm, das, was ihr jetzt seht, ist quasi äh, die Grafik, die ich reingeladen habe in, äh, in den Videomischer, damit mir oben das Wasserzeichen angezeigt wird ähm, mit dem Downstream Key. Sprich, das, was schwarz ist, wird als transparente Farbe anerkannt, weil ich eben ähm, ihm sage, schwarz ist, ist die transparente Farbe. Und ähm, das ist im Grunde auch, wie gesagt, genau das, was jetzt hier passiert, dass ich dass ich hier einen schwarzen Teil irgendwo habe und das wird dann als transparent angesehen in, in der Grafik, die ich habe. Ähm, sprich, das, was es ist. Jetzt schauen wir mal, wo ich es ausbekomme. Und den nochmal aus. Ach ja, ach ja. Oder die war es einfach weg, was in dem Fall nichts bringt. So. Ähm, und zwar gehe ich rüber auf mein Präsenter-Device, um euch das Bild zu zeigen. Und was man hier eben sieht, ist unten das ähm, unten Graue, oben das Graue und, und das Gerät selbst ist auch Grau und das wird eben schon ausreichend, angezeigt, also ausreichend verwendet, ähm, damit man hier eben äh, eine Transparenz hat, die eben nicht zu 100% ist, wie man sieht. Ähm, weil es wird ja immer noch was von dem von dem Grau angezeigt, aber es ist eben ein schwarzer Anteil mit drin. Gut, ähm, soweit so gut. Jetzt gehen wir wieder hier drüben auf die Ansicht, dann machen wir wieder Zack Wasserzeichen an. Das ist auch der Grund, warum das eben nicht so so ganz durchscheint. Da ist entweder auch schwarzer Anteil drin oder ich jetzt besser einstellen können. Aber nichtsdestotrotz, also dafür ähm, den upstream hier, den will man eigentlich verwenden für die ähm, für das Bild im Bild, für die Bild-in-Bild-Funktion. Das heißt, der Keytype sollte stehen auf DVE und das heißt, wenn ich jetzt eine Überblendung mache, habe ich hier wieder das Bild mit drin und wenn man auf Menü geht, kommt man wieder zurück, kann dann den einstellen und kann dann quasi das so einstellen, wie man, wie man eben die Geräte, die, nicht die, Geräte, die Anzeige die verwenden will. Und das am besten natürlich nicht im Live-Bild, sondern, ähm, sondern in einem Vorschau-Monitor. So, also zum Beispiel so. Ähm, so, soweit zum Upstream-Key. Ähm, gehen wir weiter. Die Transitions sind eigentlich, ähm, sind eigentlich die Effekte für die Übergänge. Sprich, ich habe jetzt einfach diesen Mix. Das heißt, wenn ich auf Auto drücke, dann wird langsam rüber gefadet. Ich kann mit Wait kann ich die Geschwindigkeit einstellen. Also kannst du zum Beispiel sagen, dass es deutlich länger brauchen soll bis es rausgeht. Und man sieht schon hier, es fadet ganz langsam aus. und ähm, Oder man macht es immer eine ganz kurze Zeit. Ähm, wieder faden. Und ja, das kann man damit einstellen. Eine Sekunde ist aber eigentlich eine, eine ganz sanfte Geschichte, die passt uns so. Ähm, und man kann dann eben noch umstellen auf Dip. Dip hat auch wieder, achso genau, Dip ist einfach nur eine Überblendung zu, zu den Farben. Beziehungsweise blendet, ah genau, macht noch den Zwischenpunkt mit den Farben. Ähm, sprich, da kann ich dann, da sind dann wieder sinnvoll, die Farben. Oder ich nehme halt irgendwas anderes. Das heißt, ähm, ich kann sagen, er soll immer ganz kurz mit in das Präsenter-Device gehen. Und wenn ich jetzt sage, hier macht drei Sekunden zum Beispiel... Und ähm, mache jetzt hier Auto, dann switcht er einmal kurz auf mich und wieder rüber. Das heißt, man hat mich kurz gesehen. Kann ich irgendwie Faxen machen? Hm. Und ähm, ja. Ich stelle mir das wieder runter auf eine Sekunde, wie es vorher war. Ähm, dann gibt es noch halt Transition, das Vibe. Vibe ist dann, dass eben irgendwelche Formen gemacht werden. Wenn natürlich noch eine Ecküberblendung kommt, dann ist das nicht ganz so spannend. Jetzt nehme ich mal die Anfangsgrafik. So, da sieht man das zum Beispiel, oder wenn ich jetzt ein anderes Pattern auswähle, sowas zum Beispiel oder ja, von unten nach oben gescrollt als Kasten eckig. Ah genau, und wenn man Stimmt, das ist auch noch eine Sache, ähm, auf die darf er nicht reinfallen, wenn man den Knopf zwischendrin drückt, dann ist das gestoppt. Ähm, ist ein netter Effekt, das Blöde ist. Ähm, wenn man nochmal drückt, dann hört es nicht auf oder geht es zurück, sondern er fährt tatsächlich bis zum Ende durch. <lacht> Entschuldigung. So, also wieder zurück. Halt hier, ja, Auto zurück. Ähm, und was es dann noch gibt, ist eben diesen DVE und der ist aber gerade nicht verfügbar, weil der eben. Ähm, ähm, anderweitig belegt ist aber ist auch egal wie gesagt das was wir eigentlich haben wollen ist der mix weil der macht das bild schön sanft überfließend. Ja. und was ich gleich noch mache ich schalte den ähm, halt noch eins ich schalte hier noch das aus next transition. das heißt ihr habt gerade gesehen dass immer unten rechts das mit eingeblendet war und, ähm, das und, und das Picture and das wollten wir eigentlich nicht. So, dann gehen wir weiter, Downstream Key. Das ist äh, jetzt tatsächlich hier das Dupli äh, Duplikon in der Ecke. Ähm, das müsste auch theoretisch eingestellt, also eingeschaltet sein. Das ist gerade Key on Air, Off Air. Das ist im Grunde genau das gleiche, wie ich hier mit diesem Knopf schalten kann. Nur, dass es hier eben fadet. Und äh, wenn ich hier einen ausschalte, ist es der Cut quasi. Es gibt insgesamt zwei von diesen Downstream-Kielen, aber nur der eine ist direkt ähm, hier über den Button ähm, zum Rein- und Rausfaden. So, dann schauen wir hier noch in die Einstellung rein. Äh, Fill-Source ist momentan Wasserzeichen. Das ist äh, eben das, was ich hier auf dem Media Player 2 liegen habe. Und ähm, habe als Key-Source eingegeben Black. Wenn ich da natürlich mal ein bisschen noch, noch rumspiele... Ähm, kann ich versuchen, ob ich das ein bisschen besser hinkriege. Hier sieht man eben die Colorbars Bars als, als Referenz und hier das Duplikon und ja, jetzt wird es natürlich ganz schwarz. Und ähm, ja, das schwarz quasi in dem Fall die, die beste Variante. Wahrscheinlich liegt das daran, dass meine, meine Grafik nicht zu 100% schwarz ist, dass er eben deswegen das grau macht. Also da muss man mal die, ähm, die Grafiken, die man verwendet, nochmal noch mal genauer anschauen. Aber auch hier ähm, letztendlich ähm, ähm, ja, eine Sache, die man, die man nur einmal machen muss und die dann, dann mit drin ist und die dann über den, den DSK, also Downstream Key Button, äh, zum einen und Ausblenden geht. So, wie gesagt, es gibt noch einen zweiten, das heißt, ich könnte dann noch eine, eine zweite Grafik mit, mit reinladen. Die müsste aber dann auf dem Media Player 1 äh, liegen, beziehungsweise halt auf dem 1 oder 2er die beiden Grafiken. Sprich, diese Grafik, die ich hier habe, die könnte ich dann nicht darstellen. Äh, Alternative wäre natürlich noch, irgendein Video-Device anzuschließen und einen von den Eingangskanälen hier drüben zu belegen. So, was haben wir noch? Ähm, Fade to Black. Das ist im Grunde der Button hier, den habe ich vorhin schon mal gezeigt. Der macht nichts anderes als eben schwarz schwarz rüber zu blenden. Und da kann man äh, einstellen, ob, also wie schnell es gehen soll und ob Audio auch ausgehen soll dabei. Und ähm, dann kann ich eben hier direkt auswählen, welche, ähm, welche Grafiken, die ich vorgeladen habe, verwendet werden sollen. Sprich, ich blende jetzt mal über und ähm, wähle jetzt aus den, äh, den Media Player 1. Und da habe ich eben verschiedene Grafiken drin. Man kann jetzt hier drin sagen, ich möchte eine von den anderen Grafiken geladen haben. Was eben meine Grafik oben als Wasserzeichen, habe hier noch so ein Mischpult mit reingepackt. Die anderen sind leer, das heißt, und es können insgesamt 20 Grafiken reingeladen werden. So, welches hatte ich gerade? Das hatte ich. Und jetzt bin ich noch mal zurück und zeige euch das noch mal. Also ich habe hier eben einen Media Player, kann jetzt auswählen Media Player 1, und Media Player 2, klickt da drauf und hier sind eben diese acht Grafiken, die ich schon reingeladen habe, sieben Grafiken, die ich reingeladen habe und dann eben noch die restlichen Speicherbänke, die hier ja auch noch belegt werden können. Genau. Gut, ähm, dann haben wir noch den Audiomixer, den Master-Level, den kann man wie gesagt auch äh, beeinflussen, wenn man an diesem Punkt ist. Und hier eben lauter und leiser drehen ähm, oder eben hier im Menü äh, und kann dann eben nochmal jeden einzelnen Kanal auch äh, lauter und leiser stellen und eben auch natürlich die externen Eingänge, die hinten am Gerät dran sind. Ähm, das geht alles natürlich komfortabler auch mit der mit der Software, aber da komme ich im nächsten Video drauf. Ähm, dann den Kopfhöreranschluss, den kann man auch noch nachjustieren. Ähm, ist tatsächlich eine, ein cooles Feature, wenn man vorhören möchte und, und schon mal kontrolliert. Ähm, ist denn der Speaker zu laut oder, oder geht es? Das hängt ja auch immer grundsätzlich vom Speaker ab, ob er zu laut und zu leise ist. So, dann haben wir noch die Grundeinstellungen, die Settings. Da gibt es eben den, also die Einstellung hier sollte man nach Möglichkeit tatsächlich nicht mehr anfassen, wenn man einmal angefangen hat. Ein Problem ist zum Beispiel, wenn man das Videoformat ändert, dann werden auch die ganzen Grafiken, die im Gerät gespeichert sind, rausgeschmissen. Das heißt, das, was ich jetzt hochgeladen habe, wird rausfliegen, wenn ich hier auf 1080p25 umstelle, was dann auch zum Schluss eben passieren wird. Und ich muss dann die ganzen Grafiken wieder neu reinladen. Wenn man also nicht den PC zur Hand hat mit den Grafiken drauf, dann sollte man das, oder den Mac oder den Rechner, dann sollte man eben das tunlichst sein lassen. Genau. Es gibt hier einen Modus zum Umstellen, Cutbus oder Programview. Ähm, was der Cutbus macht, weiß ich nicht. Denn, denn Programm, und, also Preview, nicht Programm, äh, Programm und Preview ist quasi, ähm, dass man einen, einen als Vorschau hat und einen als Programmausgabe. Ähm, das ist auch der Modus, den wir verwenden wollen. Ähm, AV habe ich immer noch nicht nachgeschaut. Ähm, ach ja, doch, das weiß ich. Ähm, und zwar ist das Audio Follow Video. Das heißt, wenn ich ähm, jetzt hier die 6 drücke und mit dem Auto-Button rüber switche, damit ihr mich wiedersehen könnt, äh, dann ist, wäre quasi, wenn ich das auswähle, das, das äh, Mikrofon auf mich geschalten. Jetzt ähm, kann ich mal probieren, wenn ich, wenn ich eben rüber... Also ich aktiviere das auch für die Kamera 2. Und rein theoretisch müsste man äh, jetzt den Ton von der anderen Kamera haben wenn ich ihn auch einschalte. Genau, das heißt, eigentlich müsste man, ah ja genau, jetzt müsste man quasi den Ton von dieser Kamera hören, von der von der kleinen, also von dieser hier. Und wenn ich wieder zurückgehe, dann wird wieder das Mikrofon verwendet, das hier ist. Das heißt, ich mache das wieder aus und das mache ich aus, damit ich das wieder so habe, dass, dass das Mikrofon an ist. Ich hätte Hätte in dem Fall tatsächlich immer lieber die, die volle Kontrolle drüber. Das heißt, ich gebe allen Speakern äh, das Mikrofon und schalte, wenn ich ihn ausschalten will, ihn, ihn direkt hier aus. Äh, aber beeinflusse das eben nicht anhand der Kamera, weil ähm, nicht immer sichergestellt ist. Also in der Regel haben wir eh nur eine Kamera und eben den, das Notebook und dann macht das keinen Sinn. Genau. Ähm, Ansonsten, ansonsten, was haben wir noch? Wir haben eben die Level für die verschiedenen Eingänge. Ähm, bin ich jetzt schon rüber gesprungen. Ach genau, hier AV Die ähm, für die XLR Inputs kann ich gerade gar nicht sagen, wofür die Level da sind. Ähm, Habe ich so noch nicht verwendet, müsste ich nachschauen. Äh, das SDI Talkback werden wir nicht brauchen weil äh, wir eben keine kamera haben die das unterstützt sprich wir bräuchten noch mal einen rückkanal ähm, und ansonsten ansonsten die netzwerkeinstellungen die bleiben eigentlich auch auf default das macht keinen sinn die zu ändern genau so und der remote port das war dieser ähm, das war quasi, halt den Knopf muss ich drücken, das war quasi dieser hier. Der hat bei uns auch keine Funktion, weil wir nicht die entsprechende Hardware haben. Also können wir das auch getrost außer Acht lassen. So, damit sind wir einmal durchs komplette Menü durch. Äh, wie man sieht, man kann eigentlich alles einstellen von, ähm, von dem Gerät. Ja, jetzt bin ich wieder falsch. Das ist das, was, was eben passiert im live betrieb und von dem her, also ich habe... Ich muss sagen, ich habe das, das ganze Set im, im, ähm, ähm, wann war es? im März, April verwendet in Essen beim Grupa-Camp. Ähm, wir haben relativ schnell drin gehabt, wie man am besten Übergänge macht, wie die Funktionen sind. Ähm, ich habe es jetzt ein paar Monate nicht verwendet, tatsächlich zwei, drei Monate nicht. Und ähm, ich bin eigentlich relativ schnell wieder reingekommen. Man merkt, zwischendrin fällt ich noch zum falschen Videosignal. Ähm, aber das liegt auch daran, dass ich natürlich gerade selbst erkläre und während dem Erklären noch im Auge behalten muss, welcher Source ist in der Preview drin und wird als nächstes eingeblendet. Und das misslingt mir manchmal. Ähm, letztendlich ist aber das, das Bedienen, wenn man natürlich nur einmal die Kamera und ein Notebook hat, ähm, wesentlich einfacher. Das heißt, man muss nur einmal die Grundeinstellungen hinbekommen ähm, und ähm, ja, und dann ist es eigentlich nur Start drücken und zwischen den beiden Eingängen hin und her switchen und ganz am Anfang halt ähm, den Media Player 1 auswählen, damit man, ähm, damit man eben dieses Bild hier hat und davor am besten noch das Logo hier oben ausblenden und äh, dann eben wieder zurückblenden, einschalten und wenn man wieder raus möchte, beziehungsweise dann halt hin und her schalten zwischen den verschiedenen Eingangssignalen Gegebenenfalls dann auch nochmal, ähm, gegebenenfalls auch nochmal Picture-in-Picture äh, einschalten. Das heißt, jetzt gehe ich nochmal hier rüber, damit ich es im Schnelldurchgang mache. Und zwar war das ja halt der Upstream-Key und den schalte ich mit in die nächste Transition ein. Das heißt, ich drücke hier, dann habe ich hier wieder quasi mein Bild vom Computer. Ich ähm, kann noch ein bisschen drüber reden, bla bla bla bla bla. Ähm, Drücke hier den den Set-Knopf, dann ähm, beziehungsweise blende einmal über. Ah, genau, das ist auch lustig. Also, das, was der quasi jetzt mit der Next Transition macht, ist nur, ob er beim nächsten Bild mit vorhanden sein soll oder nicht. Ähm, und wenn ich ihn ausschalten will, dann muss ich natürlich äh, Off-Air nehmen und dann blende ich da oben das Ding wieder aus und blende über zu. Bei Media Player 1. Also das wäre, naja genau, und mach vielleicht das nicht in die nächste Transition mit rein. Ähm, das Bild, also wie gesagt, das ist einfach nur so ein bisschen Übung, so zack und rüber. Ähm, das ist nur ein bisschen Übung, die man äh, relativ schnell dann drin hat. Ähm, man sollte es halt einfach, ja, ein, zweimal gemacht haben und, und den Ablauf kapiert haben. Und dann ist es auch meiner Meinung nach nicht das Problem. Ähm, und der große Vorteil eben, man hat keine Post-Production. Sprich, ich werde gleich machen, die Überblendung auf, ähm, auf das Drupal logo drücke auf Stop und dann ist das Video fertig. In meinem Fall noch nicht, weil ich es noch konvertieren muss, aber grundsätzlich ja. Gut, ähm, ja, war wieder ein langes Video. Ich gucke mal ganz kurz. Ich bin bei, einer, bei 32 Minuten inzwischen. Ähm, das nächste wird vielleicht ein bisschen kürzer, weil ich jetzt die Software erkläre. Und dadurch, dass hier schon die, die Funktionen soweit erklärt worden sind, ist es eigentlich nicht mehr so wild. Genau. Ähm, deswegen viel Spaß mit dem nächsten Video.